Herzlich Willkommen zu den Videotutorials der Open Telekom Cloud. Mein Name ist Nils Magnus und ich zeige euch heute, wie ihr ein Schlüsselpaar generiert und hochladet. Wenn ihr einen Server in der Cloud angelegt habt, gilt es als nächstes ihn zu konfigurieren oder Software zu installieren. Dazu verbindet ihr euch auf den Server mit SSH. So stellt ihr eine sichere und verschlüsselte Verbindung über das Internet her. Um euch gegenüber dem Server zu identifizieren, könntet ihr auch ein Passwort verwenden. Das ist aber unsicher, besonders wenn das Passwort schwach ist. Schlüsselpaare sind eine sicherere Alternative dafür. Heute zeige ich euch, wie ihr ein SSH-Schlüsselpaar auf eurem lokalen Linux-System erzeugt. SSH gibt es auch für andere Betriebssysteme. Im zweiten Schritt werden wir die eine Hälfte des Schlüsselpaars in die Cloud hochladen. Denkt daran, das Schlüsselpaar noch vor dem Erstellen des ersten Servers zu generieren, weil die Cloud den Public Key in dem Moment in den Server integriert, wenn er beauftragt wird. Schlüsselpaare bestehen aus zwei Teilen. Der erste ist der öffentliche Schlüssel, der auf jedem neuen Server gespeichert wird. Der andere Teil ist der private Schlüssel, den ihr auf eurem lokalen Notebook sicher ablegt. Beide Teile zusammen nennen wir Schlüsselpaar, weil diese kryptografisch miteinander verbunden sind. Um Schlüsselpaare zu erzeugen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Der erste Weg, scheinbar der einfachere, steht darin, die Cloud selbst das Schlüsselpaar erzeugen zu lassen und dann den geheimen Schlüssel herunterzuladen. Sicherheitsexperten empfehlen jedoch den zweiten Weg. Dabei erzeugt ihr das Schlüsselpaar auf eurem lokalen Gerät und ladet dann den öffentlichen Schlüssel in die Cloud hoch. Sollte bei der Übertragung vom einen zum anderen Computer ein Schlüssel abgehört werden, so macht das beim öffentlichen Schlüssel nichts. Gerät der geheime Schlüssel in falsche Hände, ist die Sicherheit des Servers gefährdet. Ich führe euch daher durch die zweite Option hindurch. Ich bin hier schon auf der Kommandozeile meines lokalen Geräts eingeloggt und hier ist das Paket OpenSSH Client bereits installiert. Auf den meisten Linux- und MacOS-Systemen ist SSH schon vorinstalliert. SSH KeyGen ist das Tool, um neue Schlüsselpaare zu generieren. Es hat jede Menge Einstellungen, wie man mit ssh-keygen--help sieht. Für unsere Zwecke erzeugt ssh-keygen-b-4096 einen sehr sicheren 4096-Bit-Schlüssel nach RSA, der in eurem Home-Verzeichnis im Ordner .ssh gespeichert wird. Ein kleiner Tipp fügt einen Kommentar mit der Option "-C", zum Beispiel Niels Key 1, hinzu, damit ihr die Schlüssel hinterher unterscheiden könnt. Das ist wahrscheinlich nicht das letzte Keyper in eurem Leben, was ihr erzeugt. Das Tool fragt nach einem Dateinamen und einem Passwort. Wenn ihr dreimal Enter drückt, bleibt es bei den Grundeinstellungen und der Secret Key erhält kein zusätzliches Passwort. Das ist momentan für uns in Ordnung. Nach einigen Sekunden sind beide Teile generiert und in dem erwähnten Ordner gespeichert. SSH zeigt jetzt den Fingerabdruck und ein etwas seltsames Diagramm an. Das ist aber nur eine andere Form für den Fingerprint. Wenn ihr die erzeugten Dateien anschaut, seht ihr, dass sowohl der öffentliche als auch der private Schlüssel aus Langzeichenketten bestehen. Jeder, der den privaten Schlüssel kennt, kann sich später in den assoziierten Server einloggen. Daher bewahrt den Schlüssel bitte sicher auf. Ich werde natürlich diese Schlüsselpaar sofort löschen, sobald wir die Aufnahme von dem Tutorial beendet haben, da es hier im Video zu sehen war. Der öffentliche Schlüssel, den wir gleich hochladen, besteht aus einer einzigen langen Zeile. Stellt sicher, keine Zeilenumbrüche einzufügen, denn die machen den Schlüssel unbrauchbar. Es ist am besten, die Datei als Ganzes zu übertragen. Ich zeige euch, wie das geht. In der Konsole der Open Telekom Cloud wähle ich den Service Elastic Cloud Server aus. Das geht übrigens am einfachsten, wenn ihr Elastic Cloud Server als Favorit markiert. So könnt ihr viel einfacher dorthin navigieren. An dieser Stelle könnt ihr auch eure Server erstellen und warten. Wir scrollen aber in der linken Skybar nach unten, bis in der Liste Keypair erscheint. Wählt das aus. Wie erwähnt, könnt ihr Schlüsselpaare entweder generieren lassen oder selbst importieren. Daher klicke ich auf Import Public Key, denn wir haben ja schon ein Schlüsselpaar erstellt. Jetzt wähle ich die Datei idrsa.pub aus, die SSH eben erstellt hat. Bei mir ist sie unter dem Pfad Home Magnus.ssh, zu finden. Noch einmal möchte ich euch darauf hinweisen, nur diese Datei zu übertragen, nicht den Geheimschlüssel mit dem Namen idrsa. Sobald ich bestätige, wird der Public Key in die Cloud übertragen. Gebt ihm einen verständlichen Namen, zum Beispiel Nils Pub Wir bestätigen ihn mit OK. Und damit ist er erfolgreich importiert. Wie ihr sehen könnt, ist Nils PUBG jetzt in der Tabelle mit allen Schlüsseln aufgelistet. Daneben stehen in jeder Zeile die Fingerprints. Stimmt dieser Fingerabdruck mit der Ausgabe unserer lokalen Konsole überein, dann sind wir sicher, dass er korrekt übertragen wurde. Ab jetzt kann ich immer dann, wenn ich einen neuen Server anlege, Nils PUBG als Schlüssel aus einer Liste auswählen. Wie das abläuft, werde ich euch in einer der nächsten Folgen unseres Videotutorials zeigen. Wiederholung, lasst mich unsere heutigen Punkte zusammenfassen. Wir haben mit unserem lokalen Gerät begonnen und uns gewissert, dass SSH installiert ist. Mit Hilfe von SSH KeyGen haben wir ein Schlüsselpaar generiert. In der Webkonsole haben wir den öffentlichen Schlüssel hochgeladen. Und den Fingerabdruck verifiziert. Wir sind jetzt vorbereitet, um SSH-Authentifizierung mit Schlüsselpaaren zu benutzen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.